Geh Hey, guten Tag! Hallo? Guten Tag! Hallo? Guten Tag! Look, wenn ich da schön auf den Tisch klopfe. Hey, dann klopfe mal richtig auf den Tisch. Hey, ich bin will weil sie nicht bestellt haben. Äh, ja. Nämlich kann ich heute mit ihnen. Herr Bond, wir haben einen Auftrag für Sie. <lacht> oh, <hey. lacht> Herr, Herr Bond, haben Sie gesagt? Haben Sie Nämlich? Herr Sie. Herr Bond, nein, Sie, Sie. Sie gehen das Casino als Wartungsarbeiter überfallen. Und jetzt Oi. ist Ihre Mission. Ich werde Sie unterstützen. Ist Ihre Mission, die wartenden Wartungsarbeiter ähm, auszurüsten. Aha, jo, mit das holen, ja. <lacht> ja. gut. Dann lüge gut Nein, jetzt tun wir schnell. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, kommst du auf die Zuschauer. Also, Hallo, das sind wir. Das sind wichtig. Die zwei mm. Personen, die das Video schauen, sind also, wichtig für unsere Umsatz. Wir. Runseln, um's ah, ja. <lacht> <Das heißt. lacht> ja, liebe die Leute. Noch. Wir haben hier. <lacht> Ähm, verschiedene Sachen, die wir auswählen können, wie wir dort hineingehen. Wir machen es nämlich still und heimlich. Das heisst, wir, gehen als, wir verkleiden uns als etwas, gehen dort hinein, gehen dann vom Weg ab, wo wir eigentlich, was sie eigentlich denken, was wir machen, und dann, gehen dann ab äh, in den Ding, dort ausräumen und können dann auch unbemerkt wieder raus. In der Theorie. In der Theorie, ob es dann wirklich so ist. Da scheiden sich die Geister. Wir müssen es auswählen, wie wir dort hineingehen. Entweder Gruppe 6 Ausrüstung, Hier da geht es darum, Sechs. dass wir denn eigentlich so eine Lieferung mit Spielschätons haben, die vom im Casino ähm, halt gebraucht werden. Und die Sechs. müssen wir eigentlich auf direkt also in den Tresor bringen. Das machen Sechs. wir auch. Und während wir natürlich dort im Tresor sind und legen alle gelogen werden, können wir auch gerade den Tresor ausruhen. <lacht> Insgesamt. Nummer 2, Bugstars ausrüstung Das ist eigentlich Insektenjäger, oder? Ja. ja. Also so Kammerjäger oder so. Dann würden wir so einfach und dann runter in den tresor und so... Das, das Gleiche einfach in eine andere Rolle. Ich eine andere und Rolle. wir haben eine Wartungsausrüstung. Und Was wir machen jetzt, jetzt das, äh... wenn ich ja... Ich, ich bin schliesslich ein Zentimeter. Weißt du, was auch wild wäre, Livestream. Wir Live haben also im finalen Livestream, da haben wir auch alle Varianten zur Verfügung und der eine Mensch im Chat kann dann aussuchen, was es wird. Oh, der, An der eine Mensch, wo jetzt das Video schaut und dann hoffentlich auch dabei ist. Nein, hey, also wirklich, dann schreibt doch mal in die Kommentare eine Sache. Und zwar sollen wir jetzt einfach. Wir machen ja jetzt heute die Vorbereitung für den Kammerjäger. Ob wir die anderen zwei Sachen dann auch hochladen soll, oder ob wir die im Hintergrund <lacht> machen? Wie sonst wird der finale Leistung immer später kommen? Ja jo, ne? Ja, jo. Wir machen, Nein, wir machen jetzt einfach mal Wartungsausrüstung, ne? Ja, schreib's auf den Kommentar. BH nicht. Ihr habt ja so gut auf mich schon los. <lacht> ja, du, was soll man denn noch sagen? Also was ist der Bruder. Ja, also dann würde ich also, denn? sagen. Ja, Geht ja. Ich hey, muss schon sagen, ich findest du mein Outfit überhaupt für die ähm, heutige tanz Bumm, Cedric, musst du ein schönes Outfit anlegen. Was soll? Ich hab doch ein schönes Outfit an, Alter. Ich bin James Bonet. Ich bin der Cedric Bond, Alter. Ich bin der Jamie-Bohnen-Mensch. Jamie das ist der Titel des Videos: jamie bohnen und Cedric Bond unterwegs. Und Cedric 07. <lacht> 079 <lacht> 0, Ja. Dann, 07 hey. hat er gesagt. <lacht> 180. <lacht> Hallo! <lacht> oh, oh, <lacht> nur mal <lacht> will du jetzt Raketen am Deluxe hast, ich, so kannst, ich musst einen mich nicht abschießt! Ich kann einen Schuss machen und du bist Fiddywutz. <lacht> ich weiß. Was dem denn meine? Ich. So. Jetzt bin ich auf der Höhe Einschuss und badabum aber macht das natürlich nicht. Es <lacht> ist nett, danke. <lacht> Hast du gehört? <lacht> <lacht> Ey, Sadi, was ist bei die Woche so gelaufen? Ich bin ja in der Lehre im Moment. Wow. Und ich habe blockweise Schule, das heisst drei Wochen am Stück. Und über das Wochenende Und bin bestimmt. ich daheim. <lacht> so, ähm, Weil du das gesehen ist das seht ihr in der Ferien oder so. Nein, Ferien ist es nicht. Ich bin auf der sind Ferien? Oh ja, dann sind wir <lacht> <lacht> das auch wieder. ob ich den bin ich wahrscheinlich ja, wieder der Hai Nein, glaube ich nicht. Landebahn direkt, Landebahn! <lacht> Landebahn! Boop, boop Müssen wir überhaupt da ne jo jo wo <lacht> müssen wir da ja. hin? Ich habe eben einen Block, wissel. Und. ja, dann bin ich halt durch die Woche nicht hier. Das heißt ja. Das ist schön für dich, aber wo müssen wir annehmen? Hinter das Gebäude. Ah. Dann gehen wir mal hinter das Gebäude. ist Ich nehme nicht an, dass ich jetzt noch Rageten soll führen. ich jetzt aber ich tue dir jetzt ganz leise nett bitte, dass er do weg soll Nein, oh. <lacht> das ist aber wirklich das Netteste, was du auf GTA kannst. machen. <lacht> und direkt reist schauen, also ich würde sagen, äh, äh food, food, food. Wo müssen wir hin? Was müssen wir? durchsuchen das Gebiet nach dem. Wachthaus? Ah, Mann! Okay, ich mach. Du suchst, ich mach dann Sorgig vor dem Helikopter. Und nach was muss es suchen? Nach Wartung. irgendwas. So sind die nicht einfach actually im. im Wagen? Du hinten ich nicht. Ich weiss es nicht, ich kann schon sein. Nein, jetzt sind nicht anvisiert. Ob es sowieso nicht, ja. Ach, die Helikopter sind doch nass. Ah, da oben kann man rein, ist so. Ah. Hi, ja, dann. Oh. Ja, gut, eh. hey, jetzt, ey. Hey, da aussen ist Polizei ja fließig unterwegs. So wie man sie kennt. Oh, okay, irgendwo ist Ich hasse, ich hasse. Du, du hasse, ich hasse. Ich dich hasse. Müssen wir jetzt auch noch den Wagen hier rausnehmen oder soll ich mit den Deluxo nehmen? Ich glaube, es sind zwei, wir du immer noch durchsuchen das Gebiet. Oh ja, es sind äh, ah, bum, bum. ah ja, das ist eine nehme ich den Deluxo und verteidige den Helikopter und mach kaputt. Ah ja! Ah ja! Kommen die, die werden kaputt. Ah, bumm bumm. Ah ja, das ist global, alle Signale, Derek. Wo ist der Zug? Ah! Du musst da die auf und da rein. Ja, und wo hast du da was gefunden? Okay, da hat er nur eine Luke aufs Dach Ah, da auf dem Dach oben doch. Es ist auf dem hast Dach, Dach auf dem oben. Dach. Okay, ich bin auf dem Dach. Nein, jetzt einfach schon wieder die durch. Mann! Ah, du! Oh, oh, Grip, Alter. Alte <lacht> Mädchen, du bist Polizist im GTA. Hey, das also, hätte ich mit meinem Auto gegeben, wenn ich das so. Kannst ja auch meins Nein, es macht Spass. <lacht> Nur weil es für die Unterhaltung der Zuschauer ist. Oh, hast es so sonst nie, Leute? Nein, sicher nicht auf die Gegenüber der Zuschauer. Sicher immer. Ja, also dann... Äh, ja, alle ja, Wo bist du überhaupt da? Nein, du fährst einfach schon weg. Hey. Jetzt überlass ich dir schon das Auto und du... Ja. Äh, oh, nee. <lacht> Ja, die Helikopter Klopfen sind abschieben. trotzdem hinter mir neu. Ja, ich bin gerade Stern am Verlieren. Äh, ich nicht. Und jetzt kommt der Helikopter, also du hast die auch nicht lang verloren. Ja, ich weiß. Wow, bababambo! Ja dann komm! Up in the sky! Up in the sky! so raucht mein Auto so sehr selig? Wo ist der Rauch? Ah! Also ja. kann nix mm. er kann nix machen, ich kann nichts gemacht am Fahren. Mhm. Ich habe wirklich nichts gemacht Würde ich jetzt auf. auch sagen. Ein Helikopter. Fahre Bumm. Ja, pass ja, auf, aufhalten! Ja, was? Pass einfach auf, ey. Passt also, du doch auf. Pass was Pass du doch auf. Nein, du passt es. Nein, du! Ah, oh, ich habe irgendwo so umgebracht. Wie auch immer. Hä? Ja, ja. Mhm. Es irgendwie Pro, wo, wo, wo, ah ja was. Was ja. hast du denn dort wo gemacht? Du, ich bin jetzt auch in so einer genannten Lehrer. Weiß nicht, ob du das kennst. Ah doch, ja, du kennst das auch. Äh, ja, ich hatte eine Schule ähm, und habe an einer Kasse-Überraschung gearbeitet. Achso. Oder sehe ich. ich, ich äh, sage ich nicht. Also, es ist nicht für dich, aber du weißt nicht, was es ist. Äh, auf jeden Fall. Bitte sehe ich 100%, bin ich fast sicher, in irgendeiner Insta-Story oder so posten. Also, <lacht> in dem Moment mal folgen, sehe ich auf Instagram, und natürlich mehr auch. Nein, eben nicht. Ja, hä? So, also. Hey, ich hab die Sterne noch nicht verloren! <lacht> du Geschiedling, ich hab die Sterne noch nicht verloren! Bieb, bieb, den ein Helikopter! <lacht> okay. Ja, wo bist denn du? Irgendwo in der Stadt. Ah! Okay. Immer noch ich noch Ich mach da ein bisschen ah, Massako macht doch jetzt ein Massenmassaker und bringt einfach so Leute um. Und warum hast du mich jetzt genau aus deinem Auto geschickt? Äh, Weil du sonst zu so einfach hättest, weißt. du? Hm. Hast du jetzt kein schlechtes Gewissen? <lacht> ich <don't, I> <lacht> ja nie. Das stimmt. Hast du nicht ein schlechtes Gewissen? Nein. Ich habe schon nicht. Eckerli. Ah, ja, wo bleibt der denn? Ey? Ich muss jetzt zuerst noch von dem anderen Ende von der Stadt zu dir fahren, also sie. glücklich. Ja, Tja, wieso steigst du nicht einfach in mein Auto rein? Hm? Weil ich rausgeschickt worden bin. Kann nicht sein. Du sitzt in der Luft oben und dann dem zuerst mit dem Gleitschirm ein Du musst halt direkt zur Zeit gleiten. Ja, habe ich auch gemacht, aber mit meinem Gleitschirm im Kunstschacht nicht so weit, weil du nicht mehr runter gehst. Oh, ich habe hier aus Versehen eine Kiste umgebracht, uiuiui. Eine äh, was? Eine Kiste? Hm. Hätte Ein Christ? <lacht> äh, Kiste äh, Ja, hat mein ehemaliger Sekundarlehrer auch gehabt war auch so mit dem Ich mache dich da ein bisschen unkenntlich, dass ich jetzt eh nicht weiss, wer ich da umgebracht habe. Das ist schwierig. Wumm, wumm, wumm, stirb, Granate. Granate. <lacht> <lacht> Jamie, es ist schwierig. Oh, oh, Granate! Ich schau oh, mal wieder. Ich auf dem Arm schon schau mal wieder. 10 Minuten, das ist doch eine perfekte Zeit, Jamie, findest du nicht? Das ist eine unfassbare Zeit. Es ist ja fast so. Es ist genauso lang wie ein Superliminalvideo. Und. Leute, wieso ist das Superliminal-Video so schlecht abgegangen? Ey, und wieso habe ich eigentlich immer noch die USB-Stick? Und wieso kommst du nicht raus? Komm doch raus. Ach so, jetzt bin ich erst da reingegangen. Ich habe gesehen, dass du extra reingegangen bist. Komme ich natürlich wieder raus. Oh! Ey, Ich werde dich jetzt so mit der Rakete wegfallen. Hau! Au! Au! Au! Au! Ja, ich würde jetzt auch schon Au sagen, wenn ich drauf wäre. So, wo bist du? Wo bist du? Ich bin gar nicht Und wieder schauen! Und. Regenhaut! <lacht> bye bye! <lacht>